Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal zusammen mit Neudimus Roblox Skywars. Hey yo. Hey yo. geil. Ich habe jetzt gesehen, es gibt einen Skywars-Modus und den müssen wir spielen. Ich muss aber herausfinden, wie ich dich zu einer Gruppe einladen kann, Augenblick. Neudimus. Hast du eine Einladung bekommen, Nee. Nee? Irgendwo? Einladung. Ich habe keine Einladung, nein. So, ich bin jetzt wieder mit dir in der Lobby. Ich gehe auf Einladung, Gruppe erstellen. Dann auf Neudimus und.. Jetzt, bitte? Ah, jetzt. Yeah. Ich liebe es, wenn es <lacht> verbackt ist. Gut, True. ich gehe jetzt zu Skywars. Ich hoffe, das klappt. Äh. Aber Neudimus, warum trägst du keinen Base-Merch? Lass oh, dich ansehen. Wie hässlich siehst du denn aus? Pff, du hast deine Feder auf der Brust. <lacht> Sei habe ich an meinem Rücken? Siehst du das auch? Ja, das äh, was... gab es zum Neujahr kostenlos. Okay. Okay. Runde startet in <lacht> 22 Sekunden. Okay. Warte, ist das, mein das mein? jetzt wirklich eins gegen... Äh. Oh, Neudimus, bist du bei mir drin oder noch nicht? Nö, bei mir. Äh, löst noch. Okay, weil die Runde ging schon los bei mir. Hey, lol. Runde startet. Achso. Ah, lol, wo kommst du denn her? Wir müssen erstmal <lacht> looten. Okay. Ich loote einfach alles. Gibt's es eine Tasse, um alles zu looten? App oder sowas. Okay. I don't know. Wie öffne ich das Inventar ja. mit E? Okay. Brauchst du irgendwie Rüstung oder äh, keine äh, Ahnung? Was machen die? Die haben Schneebälle. Deutschcoin. <lacht> Runter mit euch! Runter mit euch! <lacht> ich kriege euch! <lacht> oh, Mann. <lacht> okay, das war's. <lacht> das also, ich war's mit trotzdem. dem Video. Like, ich hole ihn dann. mir, auf Ehre! Ja, ich jage ihn! Zerstöre den Dodgecoin. Ich zerstöre den Dodgecoin. Ja, Mann. Kriege ich Loot von ihm? Kriege ich keinen Loot von ihm? Ist ja der TV? Ich weiß es nicht, aber warum kriege ich keinen Loot, wenn ich Leute töte? Was ist das denn? No. Ich bin Mitte. Oh mein Gott, ich bin Mitte. Oh, nice. Okay. Warum ist hier nichts zu looten? Ach, egal. Da oben ist jemand. Okay, um, da oben. Uh, uh, uh. Mist. Nee, Ich bin so ein Hater. <lacht> Hallo? Ich glaube, das ist ein Noob. Ja, wieso baut er sich runter? Der kann doch einfach springen. Oh Gott. Oh Gott, der klatscht mich. Ich glaube, der kann jetzt. Ah, ich bin tot. Ja, das das war Glück bei dem. Das war so ja, Glück. Lucky. Ja, ich, ich schwöre, der war so lucky. Ja, halt true. Diesmal lass ich mal nicht töten. Loppe. <lacht> Los. Du musst ist mich carry'n, ja? Okay, ich mach mich schon mal warm. Okay. Yeah, let's go. Let's go. Okay. Nein. Warum bin ich hier immer alleine im Käfig? Lädt das bei dir immer so lange, oder? Ja. ja. <lacht> okay, bei 10 Sekunden, das startet die Runde. Oh, Aber vorn bist du ja auch irgendwie oh. nachträglich reingekommen. Ja, ich bin da. Bei mir steht okay. Start in. Oh, ich starte jetzt schon. Ja, nice. nee. nicht gut. Okay, wir haben nicht mal so krasses Zeug bekommen. Ich würde sagen, wir bauen uns in die Mitte. Komm. Ab. Ich bin so ein okay. Fast uh. Oh, hier hat schon jemand gelootet. Lol. Komm, den klatschen wir. Oh Gott, wir müssen auf den Typ mit der Rüstung gehen. Guck dir den an. Ganz schon. Oh, der ist kl Klicken, klicken, klicken, klicken. Please. Oh, ich bin tot. Hast du. <lacht> ich, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, Mann. Okay, sehr gut. Es hat sich gelohnt. Lauf weg, lauf weg, Neudimus. Obwohl, nee, du hast bessere Rüstung als. Oh. Oh Mann. <lacht> oh, du warst low. <lacht> ja. Hm. Okay. Ich drück nochmal auf Play again. Ich hol die Truhe auf dem Dach. <lacht> oh, ich bin hm. auch da kann schon nichts da. dagegen sagen. <lacht> oh, auf dem Dach äh, ist noch ein Bogen für dich. <lacht> nee, mit dem bin ich richtig low. Ich hatte den geraten irgendwie keine gute Idee. Ich meine ja nur. Ah. Okay. Oh, so. uh, lass uns mal zu mein, zu den Kollegen rüberbauen. <lacht> ah. Okay, das war knapp. Ah, du. Du Assi, was ein Assi, Alter. Mann, ich hab das nicht kommen sehen. Ey, das ist doch nicht. Komm, bist du tot? <lacht> ja, der hat so einen Feuerball geworfen. Du bist dadurch gestorben? Ja, Ach, ich ne. bin jetzt auch tot. Na gut. Ich bin von der Map geflogen. Ey, doch. Das, das war Hacker. irgendwie traurig. Wir waren eigentlich im Vorteil. <lacht> ja. Okay, ich drücke auf Play again. Oh, aber einen Win müssen wir jetzt noch holen. Neudy muss gerade in seinem Kopf. Wie, einen Win? Wie lange soll denn das doch dauern? Wie lange soll die Aufnahme werden? <lacht> wir nehmen so lange auf, bis wir gewonnen haben. Oh, Mann. So 30 Alter, Stunden später. Please, ich muss auf Toilette. Wir müssen gewinnen. <lacht> schneidest du nur den Win rein? <lacht> ich schneide hm. Nur die Runde vom Win-Video geht so drei Minuten. Jo, ja, knappe Runde, Jungs. Aber irgendwie lädt das bei mir gerade voll lange. Bist du schon im Spiel drin? Ja, lol, bin jetzt bin ich der der nachkommt. <lacht> ah, Lappen mal da bisher, mir steht alles. jetzt, Runde startet in 10, 9, 8, 7, 6, okay, ich bin da. Okay. Du hast nichts für mich übrig gelassen, oder? Ja. <lacht> ähm. Ich habe nur ein Schwert rausgenommen. Hier oben ist noch was. Ah, hier oben kannst du alles rausnehmen. Hallo? Nein, hier ist nichts drin. Was soll das? Gib mir was. Natürlich. <lacht> ich habe auch nur ein Schwert, ne. Ich habe gar nichts. Hey, da ist was drin. Hier ist nichts ist. drin. Da ist ein richtig gutes Schwert drin. Ah, jetzt? Lol. Lol. <lacht> <lacht> <lacht> <Entscheinend> okay. <lacht> Keine Ahnung. Warte, ich hab Ahnung. das Schwert nicht bekommen. Ich hab das Schwert Oh, Ich habe hab gerade Internetprobleme. Lol. Hä, bei mir läuft's über die Luft. Ich habe gerade so harte Internetprobleme. <lacht> Nö, ich hack einfach fertig. Also Achso, du hackst. Achso. <lacht> Gut. Komm. Komm, Bruder, wir Lol. <lacht> <lacht> das. Okay, eine Runde mit Internetproblemen. Das wird easy. Weil yeah. das heißt, ich lagge auch für ihn. Guck mal. Die, die Hits, die werden jetzt alle nachträglich bei ihm connecten und dann ist er tot. <lacht> Er ist gleich sowas von tot. Ist am, er ist gleich ist so ist sowas von tot, weil er die ganzen Hits gleich alle auf einmal bekommt. Der, der, ist, schon, der ist schon weg. Der ist der schon weg. Ist schon weg. <lacht> <lacht> ja, der ist schon Ich schlag auf eine Leiche ein. Okay, in der Truhe ist wieder nichts Psycho. drin. Aber ich... Oh, doch, Rüstung, da ist Rüstung. Das will ich haben. Will ich alles haben. Uh. Okay, ich habe jetzt Rüstung. Das Schwert von vorne habe ich immer noch nicht. Aber wir, oh Gott, nee. wir machen das jetzt. Wir machen das. Easy, easy. Weil, siehst du überhaupt, wo ich bin? Lagge ich bei dir, oder? Oh, nö, null. Als ob Zwischen ich bei dir nicht lagge, aber bei mir das ganze Spiel laggt. <lacht> ich kann mich immer gut fortbewegen. Ja, jetzt habe ich auch endlich dieses Schwert. Oh, Rüstung. Oh, Rüstung. Rüstung? Hätte ich gerne. Na gut. Oh. kriege ich nicht. Ist nicht so schlimm. Nö. Ich bin sowieso unbesiegbar, weil ich lagge. Hoffe ich. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Wie viel leben eigentlich noch? Äh, oh, oh nicht, mehr viele. Viele. nicht mehr viele. Wir könnten das gewinnen und das, obwohl ich lagge. Das finde ich gut. <lacht> Komm, gut ich gehe mal in die Mitte. Da ja. kämpfen nämlich gerade Leute. Ich geh nicht runterfallen. Wie denn? Haha! Ha. Ich habe einen runtergehauen mit dem <lacht> Feuerball. Ah, oh, geil. <gosh. lacht> da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, den holen wir uns. Okay. Dich holen wir uns, du Knilch. Komm her! Nein! Oh, das ist so ärgerlich. Mann, Mann, Mann! Hä, hey, wo ist er? Ach, der hat sich da gebaut und ich hab's nicht gesehen. Oh, Junge, bei mir jetzt ganz kurz geleckt. bin ich runtergefallen. Ah! Ärgerlich. Du bist rot. Oh, schade. Ich schon ja, ich, ich, nicht, ich, ich versuch's, sein. ich versuch's. Aber er leckt bei mir auch und ich habe keine Feuerbälle mehr. Das wäre so lustig, hätte ich die Runde mit Feuerbällen gewonnen. Nö. Nee. Aber Sch man kann den Wasserfall nicht hochschwimmen. Was ist denn das für ein Minecraft, hä? Ja, Deko. Einfach oh, warte, was hat der für eine Rüstung? Oh Gott, oh, oh Gott, wo dear. kommt der denn her? Ich bin We weg, ich bin weg. Tschüss. Und <lacht> Ein fall <-Damage> sterben Oh Gott, man kriegt fall <lacht> Der eine ist, okay, der eine ist gerade gestorben. Ja, ich bin weg. Ich habe zwei HP. Oh, oh, oh. Ah! Eine Falle, oh. <lacht> ich dachte, ich habe die Falle <lacht> nicht erwischt. <lacht> ja. So, jetzt muss ich erstmal regenerieren. Uff. <lacht> so, also, es gibt nur noch Arda und mich. Aber ich habe einen Kill, das heißt, ich bin praktisch unbesiegbar. Ah, ah Warum ah, regeneriert man so langsam? Ich meine, ich müsste ja jetzt eigentlich schon mal voll sein. Bestimmt. Im echten du schon Minecraft wäre ich jetzt voll. Im echten Minecraft muss ich auch essen. Ne, oder bin ich schon voll und das äh, läckt einfach nur? <lacht> ich bin voll und das läckt. Ich glaube nicht, dass das läckt. Ne. Okay, der baut sich hoch. Der ist be- uh, der hat einen feinen Bogen. Ja, soll er haben. Ich warte hier. Na, uh, uh, uh. Dass er runterkommt. Ich glaube, der springt ins Wasser und äh. Oh Gott, oh, was oh, hat der für <lacht> Rüstung? Alter! Alter! Ist okay! Ey, ich habe Items gedroppt. Schön. Ey, das war aber fast ein Win. In der nächsten Runde gewinnen wir, wenn wir jetzt keine Lags mehr haben. Ja, bestimmt. Meinst du, das liegt gerade an meinem Internet? Nee, das ist irgendwie was mit den Servern, denke ich mal. Das kann sein, ja. Ey, Rang 2.233.964. Oh, shit. Ich bin um 800.000 Ränge aufgestiegen. Obwohl ich nicht <lacht> gewonnen habe. Okay, es lädt bei Nächste mir. Runde. Sag mir mal, wenn du drin bist. es interessiert mich. Es lädt immer noch. Ich glaube, wir sind jetzt auf Servern, wo wir beide laggen werden, oder? Das wird spaßig. Uh, wir haben den Lag-Vorteil. Wir müssen nur ganz viele Feuerbälle bekommen, die, mhm. die die Leute dann einfach so runterhauen. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Du bist drin, ich warte immer noch. <lacht> das Match muss doch schon längst gestartet haben, oder? <lacht> ja, das... Die bewegen sich schon zu uns. <lacht> Oben müsste doch irgendwo stehen, wie lange das Match dauert, oder? Hallo? Schon, schon 15 Oh, ich, ich komm rein, ich komm rein. Ich bin fast drin, ich bin fast drin. <lacht> ja, ich sehe dich, ich sehe. Okay. dich. Okay, Sag mir, in welcher Truhe was drin ist. Weil du <lacht> Nein! <lacht> bist du runtergefallen? Ich bin weggebackt. Ich bin weggepackt. Oh, ätzend. Ich bin aber direkt neben dir. Yeah. <lacht> oh, das ist so sass. Das Alter. ist so sass, ja. Ja, aber ich bin weggebackt. Ich wollte drüber springen, aber irgendwie. Oh, Dreck. Okay. okay machen wir mal anfangen, ey. Hä? Ich hab unendlich viele davon. Siehst du das? Ja. Spam ich die bei dir oh. gerade auch so? Oh, ich bin tot? Hallo? Oh. Hä? Hallo? Oh, ich stecke ich Boden ich fest. Hä? Ich... Hey, warum liege ich auf den Boden? Was ist los? <lacht> <lacht> <lacht> Hallo, please. Oh, ich bin please. tot. <lacht> bei mir war so Ich glaube, wir sind auf dem falschen Server aktuell. Ich drücke aber trotzdem nochmal auf Play Again. Diesmal wird's was. Ich schwöre. Ich super schwöre, diesmal nicht, wird's was. Aber wirklich, habe ich bei dir auch so viele gelegt oder war das nur ein Bug bei mir? Nö, drei Stück nur. Bei mir war alles voll. Ich schau oh. Bacon zu. Bacon wird das machen. Bacon, du schaffst das, Bruder. Ich glaub an dich. Komm schon, Bacon. Ja, Mann, uh. Bacon. Aber jetzt Bacon. stirb nicht, weil jemand auf dich Pfeile schießt. Also. Bacon. Bacon. Uh. Bei mir steht übrigens, teleportiere zur Runde in 5 Sekunden. Und steht da steht er jetzt <lacht> schon seit, keine Ahnung, wie lange. <lacht> Bei mir auch. Bei mir auch. Bacon ist tot. Es gibt noch Lord Judd. <lacht> Lord Judd, bei dem bin ich ja. Hallo? Warum lag das so sehr? Das sind wir die in 5 Sekunden. Ja. Sehr lange 5 Sekunden. Na, sind ziemlich lange 5 Sekunden. Also, ich warte immer noch darauf, dass die sechste Sekunde anfängt. Ja. Oh. Teleportier. Okay, drück mal unten auf Lobby. Ja. Wir gehen mal wieder zur Lobby. Vielleicht sind wir gerade in einem Limbo gefangen oder so. <lacht> Also, ich bin echt begeistert davon, wie gut dieses Spiel funktioniert. Same, hey, Alter. Besser kannst du nicht laufen. Ja, Hä, hey, jetzt bin ich in der Runde. In was für einer Runde bin ich? Das ist doch jetzt eine Bad runde oder? <lacht> hey, aber du, bei du bist mir auch drin. Auch. Bei mir lädt auch was. Warte, ich bin. Bin ich ein Spectator? Ich bin neutral. Ich bin irgendwo drin, ne? Ich bin. Okay, oh, ne ich Star. bin drin. Okay, ich kann anfangen. <lacht> ich ich auch, hab hey, Ehre. Ja. Ich lass von allen Sachen, die es doppelt gibt, immer eins da. Ehrenmann. Ja. Ehrenmann. Oh, es was oh, was wird denn? Ich werde angeschossen. Oh, der ist ehrenlos. Ehrenmann. Komm her. Wir kriegen euch. Ja, ihr Säcke. Er hat mit Schneeballen auf uns geworfen, aber wir haben Pfeil und Bogen. Und wir haben Granaten. Ja komm, lass sie, lass sie rushen, lass sie rushen. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Warum? <lacht> komm her! Ja. Warte, hast <lacht> du die geholt? Oh mein Gott, hol sie dir Neudimus, hol sie dir! <lacht> Nein! Oh Tiger, du hast es nicht geschafft. Ich habe ihn gewinnen lassen. Das war jetzt mal eine Runde, Runde, die nicht geleckt hat, aber ich bin einfach runtergesprungen wie so ein Honk. <lacht> Okay, nächste ja, Runde wird aber aus. unsere Sieg Siegesrunde, weil jetzt steht da oben schon, teleportiere zur Runde 6 Sekunden. <lacht> bei mir steht immer noch 6. Ja, siehst du? Ja. Das ist besser. 6 ist immer gut. Okay, bei mir lädt was. Ja, bei mir lädt das auch was. Oh mein Gott, ich bin drin. Das geht voll, voll schnell bei mir. Das ist dieselbe Map wie vorhin. Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben zwei Gegner, die sind gefährlich: Unge und Manuelsen. <lacht> Unge und <Okay>. Manuelsen. <lacht> ich bin drin. Ich bin drin. Okay. Okay, okay. okay ich habe nicht viel Rüstung, aber ich würde sagen, ich knall die runter. Hä, hey, warum hat mein Pfeil nicht connected? Das hätte voll cool werden können. Aber ich knall Manuelsen jetzt runter. Manuelsen, komm. Ich hab Blöcke. Okay, nice. Komm, wir holen sie uns. Kann ich nicht rennen? Oh. Nein, hau mich nicht runter. Man. Please, Nodibus, Hilfe. Ich bin tot. <lacht> hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, sehr gut. Komm her. Lauf weg. Komm her. Komm her. Oder wie viel AP hast du noch? <lacht> <lacht> <lacht> also, <lacht> okay, jetzt in aller Ruhe looten. Jetzt in aller okay. Ruhe looten. Du holst uns den Sieg. Der ist <lacht> aber gestorben. Ja, aber pass auf, der schießt gerade auf dich. Ich kann auch schießen, Alter. Ja, äh, guck mal, ob in der Truhe was drin ist. Die konnten safe nicht richtig looten in der Zeit. LOL! <lacht> Nein! Oh, Achte Fall doch gezogen. mal auf deine HP! <lacht> <lacht> Junge, als ob sein Pfeil so ein Damage macht. Ja, ja, die, die Pfeile Health machen gut so. Damage. Ja, so, Alter. Oh, okay. <lacht> Jetzt aber, die letzte Runde, das wird jetzt, die nächste Runde wird die letzte Runde, versprochen. Das okay. wird die Runde, in der wir gewinnen, runter. please. Okay. So safe haben wir runter. Wir sind die krassesten okay. Leute in äh, Skywars. Weißt du, ich werde das Video einfach so zusammenschneiden, keine <lacht> ja. Sorge, als dass wir jede Runde gewinnen. Macht dir da keinen mm. Kopf. Die Leute werden nur, okay. die, nur sehen, okay. wie wir Kills machen. Ja. Ja, safe, Mann. Wir werden okay. die alle so weg -easen. Oh, das hat bei mir richtig schnell geladen. Bei dir wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Hm. Doch, wir schaffen das. Wir schaffen das. Aufwärmen. Aufwärmen. Oh mein Gott, ein E-Boy okay, ist in unserem Gegnerteam. Oh no. Ähm, okay, okay, okay. So, ich noch ein bisschen was aus. Ähm, ich guck mal kurz in mein Inventar. Wenn ich okay. Rüstung doppelt rausnehme, lol. Wo kam der denn her? Holy shit. Hä, wie kommt der auf die Insel dort? Da hat sich doch niemand hingebaut. Oder ist ich habe ein einfach gar nichts mitbekommen. Okay. Ich, ich laufe einfach, einfach rüber. Okay, okay, ich pass auf mit vollem Bogen. Okay, wir looten jetzt alles. Mhm. Hier ist ein gutes Schwert drin. Uh, Junge. Okay. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, okay. Meinst du, ich kann mir Rüstung doppelt anlegen und dann halten die doppelt so gut? Mm, leider nicht. Oh. Stimmt nicht. Okay, die da hinten holen wir uns jetzt. Ja, oh, den ersten habe ich. Uh. Hau ihn oh, runter, oh. runter, hau ihn runter, hau uh. ihn runter. Lol, pass auf! Oh Gott. Hab ihn! Oh mein ja. Gott! Wir oh, nein! Nice. Der andere. Oh, okay. Bist äh, äh, du tot? <lacht> nee, nee, nee, der hat eine Enderpearl, glaube ich. Ach so, okay. Gibt es Enderpearl? Also. Pass auf, hier ist jemand. <lacht> oh Gott, bist du tot? Ja. Hab ich noch bekommen? Nein. Nein. Oh Mann. Ich lauf weg. Alter, was, der, was ich so bin low... low HP. Hinter dir, hinter dir. Der verfolgt dich. Ich weiß. Okay, der ist weg, der ist weg. Oh Gott. Okay, hinter dir ist es noch kein. Doch, oder? Nee, der bleibt da. Der ist voll im Bogen. Der Assi. genau. Ich muss sowas von Entdeckung gehen. Ich will nicht sterben. Glaubt ihr das Okay. Okay. Erstmal kommt keiner. Okay, wir, wir, wir, wir haben jetzt aus. Ich hab's. Ah, warum... Ist es ist so schade. Warum sind das alles solche Pros, die wissen, dass sie nach hinten schießen können, während sie weglaufen? Die spielen in <lacht> Third Person, das ist unfair. Wenn ich in ist First so, Person okay. spiele, müssen die auch in third, First Person spielen. Oh. Er ist vor uns yeah, weggelaufen okay. und hat trotzdem Feuerbälle nach hinten geschmissen. Oh Äch, Gott. Schnee, oh, Das war knapp. LOL, Komm, was dann. hat er für Reichweite mit seinem Schwert? Was hat er eigentlich für ein Schwert? Worst PvP-Player, alles klar. Ich würde sagen, wir haben diese Runde ziemlich gut gewonnen. Ja, ich, ähm, um, GG. War ein guter Sieg. Oh, nice. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr krasse yeah. Siege von mir und Neudimus sehen wollt, dann abonniert mich. Abonniert natürlich auch gerne Neudimus. Soll ich eigentlich Neudimus yeah. Roblox verlinken oder soll ich deinen Main-Kanal verlinken? Äh, uh, Main. <lacht> okay, bis dann und bis dann. ciao!